Guten Morgen, wir begrüßen euch hier aus der Backstube von Markus. Es ist jetzt halb sechs früh am Morgen, wir sind geschafft, aber wir möchten euch einladen, reinzuschauen, was eine Backstube zu tun hat mit Zahnputzandacht. Hey Markus, du glaubst doch auch an Gott. Hat denn Backen irgendetwas für dich mit Glauben zu tun? Natürlich. Weil es steht ja schon im Vater Unser: gib uns unser täglich Brot. Und das steht doch bei uns im Laden, über der Tür oder hier in der Backstube auf einem Schild. Aber nur ein Schild hat ja nichts mit dem Leben zu tun. Wir wollen auch Christ sein Leben. Wie sieht denn das praktisch aus? Wie hast denn du sein oder Gott erlebt in deiner Arbeit hier als Bäcker? Ja, wir versuchen, unseren Glauben hier in der Bäckerei zu leben. Was nicht ganz einfach ist, wenn man selbstständig ist. Aber es steht über unserem Laden und es steht auch bei uns im Herzen. Gib uns unser täglich Brot. Und ich habe ganz oft erlebt, wie mir Gott Kraft geschenkt hat, hier beim Backen, mit den Angestellten, mit der Familie, alles unter einen Hut zu kriegen. Und das ist manchmal ganz schön schwer. Markus, du musst mit deinen Broten, die du hier verkaufst, Löhne zahlen, Miete zahlen und so weiter und so fort. Und als Selbstständiger ist es manchmal schwierig, Ruhe zu finden. Wie gehst du denn damit um? Na, da hat uns doch die Bibel ganz eindeutig einen Feiertag geschenkt und daran halten wir uns hier auch. Also bei uns ist es der Sabbat, bei anderen christlichen Bäckern, die ich kenne, ist es der Sonntag und dieser Tag ist für die Familie da und für einen selber, dass man wieder Kraft holen kann und sich von Gott führen lässt, denn ohne Gott wäre das ja alles gar nicht möglich. Markus, vielen Dank für deine Einblicke. Jetzt, wo findet man denn dich, wenn man jetzt Lust auf leckeres, frisches Brot hat? Dann kommt nach Kaput oder nach Michendorf, dort haben wir ein tolles kleines Geschäft. Oder hier in Kaput, direkt an der Hauptstraße, in der Friedrich-Ebert-Straße. Kommt mal vorbei, schaut nicht nur vorne in den Laden rein, kommt doch mal nach hinten in die Backstube. Und äh, erlebt mal die Bäcker bei der Arbeit und quatscht mit uns. Wir sind offen.